geht ab, Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Yes! Diese Fahrstunde fahren wir mit Helena auf die Autobahn. Ach, rechts vor links. Immer aufpassen. Yes! Ja, wir fahren auf die Autobahn. Helena bist noch nie selber über die Autobahn gefahren, hoffe ich. Ich nehme euch mit, die ganze Fahrstunde mit Helena. Zieht euch rein. Intro und dann geht's los. Woo. Hier. Tip Top 1A-Zustand. Rückwärts, Hannibal, schneller, jetzt Und fahrt ihr irgendwie um. Jetzt kommen alle hier raus. Ja. Ah, ah, ah, ah. Mhm. Morgen. Wie geht's? fit? Ja, ganz gut. Cool. Ich bin ehrlich gesagt, es ist mir noch ein bisschen früh. Ja. Ich wollte Morgen so gedacht, so. Oh. <lacht> Aber ich war auch schon in der Werkstatt und so weiter. Hm. Achso. Danke dir, ja, ja. Irgendwie ist so, so ein Tag, weißt du, so manchmal steht man auf und denkt so... Oh, ja, wurden dann doch noch 10. Ja. Oh, ich fällt gerade auf. Ich hab mein Schild nicht auf dem Dach. Das war schon ein Schild. Mhm. Aber ich komme hier nicht raus. Willst du das aufs Dach machen? Was soll ich denn da machen? <lacht> ja, pass auf. Das ist so ein... So. Ja. Und das ist magnetisch und das stellst einfach aufs Dach, wo du Bock hast. Vorne, hinten, rechts und links. Okay. Andersrum. So mit der ja genau! Ja. Und dann stellst du es einfach drauf und dann macht es so Klack und dann ist fest. Genau. das Sieht gut aus. Okay, cool, dann stell dir alles ein. Korrekt. Ich nehme die Fahrstunden dann wieder auf, ne? dass so so. Ja. Dann wenn die, die Fahrsteller, die noch nie auf der Autobahn waren, dass die sich ein bisschen Paranoia davor verlieren. Hast du eigentlich Angst? Nö, Angst nicht. Das ist gut. Respekt. Ja. Ja, das ist gut. Also, normalerweise, ich bin ja auch hier. Also kann eigentlich nicht Na, viel passieren. Ja. Richtig. Wir sagen ja auch eigentlich alles: Autobahn, was das Leichteste wäre. Ja, also eigentlich nein. ja, aber eigentlich ist auch ein tückisches Wort. Du also, ist ja nur geradeaus. Ich sag mal, wenn du Angst und, und, und Panik hast jetzt nicht, aber es gibt manche, die fahren dann auf die Autobahn oder machen, sind zwei Jahre nicht auf die Autobahn gefahren, ja. fahren dann drauf und denken so, oh nein, wie war das nochmal, ich habe ja. Angst, ne? Aber normalerweise, selbst wenn du drauf fährst und du bleibst dann halt den ganzen Tag hinter so einem LKW mit 80, brauchst du halt kein Überholmanöver und dann wird's dir auch nach ja. fünf Minuten langweilig. Wirst also, du sehen, es ist auf jeden Fall leichter als durch die Stadt zu fahren und diese ganzen rechts vor links und abklingeln ja. vor Fortstraßen-Dinger. Ja, ja das cool. Ist nicht. <lacht> nee, das hast du da nicht. Nee. Genau. Schmeiß Maschine an, bremse los. Yes. Ich ein bisschen in die Hecke checken. Schmeiß ruhig einen Blinker an. Ich weiß, dass deine Neighborhood am Fahrstuhlstyle sieht einfach professioneller aus, wenn wir so mit mit Blinker ankommen. Genau, genau, genau. Zu links und kommt auch noch einer. Ja. <lacht> der Prüfer beobachtet dich ja, ne? du hast den ja gesehen, Ja. das ist grenzwertig, weil der weiß nicht, guck mal hier zum Beispiel, leg den Fuß nochmal über die Bremse und die Kupplung, bleibt so und der Prüfer weiß ja nicht, ob du es gecheckt hast, dass er Vorfahrt hat, Ja. oder ob du gedacht hast, egal was passiert, schnell weg, dann trifft er mich nicht. Der hat aber auch keine Lust zu überlegen, der wertet einfach okay. dein Verhalten dann als falsch. Okay, ja ich dachte mir eigentlich so, ja. Genau. Aber, ja, genau. Aber so wie du fährst, genau so fahr ich auch. Ja. Also ich fahr, ich sehe den, gib Gas, weil ich weiß, passt doch. Ja. Macht später jeder, wer gelogen, wenn, das, wenn einer sagt, nein, nee, nein, ich nicht. Aber am Ende fahren wir links, ne? Oh, ja. Boah, allem mit Handzeichen und so, professionell. Und das ist jetzt so semi-professionell. <lacht> <lacht> ich glaube, Schild überfahren. Oh. In der Aber Prüfung ist das ungefähr so, als würdest du in Mathe nur das richtige Ergebnis hinschreiben. Und ja. ja. also er fragt dann Hella, wie bist du darauf gekommen? Er sagt, ja, ist doch klar. Ja, ja. Brauchst du gar nicht rechnen? Guck mal kurz nach rechts. Genau. Und das zählt für ihn dann halt nicht. Du musst schauen, dass du es in der Prüfung so hinbekommst, dass der auch den Weg dahin sieht. Okay. Und der Weg dahin ist halt dieses bremsbereite Verhalten bei rechts vor links, weil sonst schießt er dich ab. Ja. Ein Kumpel von Thailand hat sich, hat er gestern erzählt, dabei bei rechts vor links abgeschossen. Da ist der Prüfer zweimal mit ihm die gleiche Straße gefahren, ja. weil er beim ersten Mal, also kam auch keiner. Ja. Also der hat da reingeguckt, hat aber Gas gegeben und ist weitergefahren. So, ja. ja und wenn du dann sagt der Prüfer, das verstehe ich jetzt aber nicht, wie, wie war das? Und wenn der dann das zweite Mal nochmal mal fährt und du gibst wieder Gas, dann bist du raus. Guck mal, das ist die Jördi. ist vorbildliche Mama. Ja, und das ist dann mega ärgerlich, weil am Ende des Tages hast du ja das Argument dem Prüfer gegenüber, ja, da kam ja keiner. Ja, ja, das, das interessiert ihn so null, ne? Ja, genau. Guck mal, dieses, Bum, Bum, da fährst Ach du so, schon. Ja. Genau, weil ich glaube, du hast auf den geguckt. Kann das sein? Wie Oder? Auf irgendwo? Die ah, okay. Das kannst du vermeiden, wenn du nur kurz guckst. Ja. Guck eine Sekunde irgendwo und dann kannst du dich wieder so einpannen. Oh, der an die Show, der kann die Show. Nee, oh. <lacht> Hab ich dir den Kommentar vorgelesen? Ja. ja. Da hat jetzt noch einer drunter geschrieben. Echt? Mhm. Das ist also eine Bahnübergangsdiskussion. Oh. Ja. Hat er ihm denn zugestimmt oder auch hast ja, du jetzt eine richtige Diskussion? Nee, das, hat, das war eher so eine Frage. Also Typ der, der oh. hat denn da drunter geschrieben. Ich, ich verstehe das mit dem... Oh, Flugmodus. Ich verstehe das mit dem Badebergang, mhm. aber... Also es geht darum, ich könnte das jetzt sehen, vielleicht wenn das einer sieht, nicht, dass er denkt, wenn man an der Schüssel, war, wir über Bahnübergänge reden. Also es geht darum, man muss ja an Bahnübergänge langsam ranfahren und bremsbereit und dann fährt man daran und bremst ein bisschen und guckt rechts und links und kommt sich ziemlich Banane dabei vor, weil ja kein Zug kommt. Ja. Und später macht es halt auch irgendwie kaum noch jemand, also wenn am ein Bahnübergang ist. Jetzt hat einer in den YouTube-Kommentaren geschrieben, ein Bahnübergang kann wie alles mal gestört sein. Da kann es halt zu Störungen kommen und dann kommt einfach ein Zug und ein Auto fährt da lang und dann ist es weg. Jetzt hat der andere da geschrieben. Aber die Regelung ist doch, dass man bei Bahnübergängen erst schauen muss, wenn man auf den Gleisen ist, oder? Ich glaube, dann ist auch schon zu schwierig. Ja, aber gerade sagen, dann ist doch vorbei. Ja, aber er begründet das mit, mit damit. Es gibt oft Bahnübergänge oder Zugstrecken, wo man wegen den Häusern oder Bäumen gar nicht sehen kann. Also kann ich doch erst bremsen, wenn ich mhm. an den Schienen bin. Das ist halt so ein Argument, das kann ja, ich verstehen. Also, ich finde, wenn du halt so langsam fährst, dass du da was sehen kannst, dann musst du fast an jedem Bahnübergang mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Steht auch ganz gut da, ne? Ja. In deiner Prüfung ist sowas immer richtig ätzend. Es kann immer mal passieren, dass da Situationen kommen, die du nie in der Fahrschule gehabt hast. Erst einfach ganz normal durch die Stadt, kennst alles hier und auf einmal steht hier mitten auf der Straße ein Möbeltransporter. Ja. Erstmal bleib ruhig über die Nerven. Also, kein Prüfer ist da sauer, wenn du. Erstmal stehen Genau, erstmal stehen bleiben ja. und nachdenkst. Wir bleiben auch auf der Spur, wir fahren dann hier gleich weg. Kein Prüfer ist da sauer, wenn du erstmal eine Sekunde nachdenkst. Die Autos hinter dir, die werden nicht begeistert sein, weil die meisten ballern dann trotzdem einfach vorbei und lass dich dann nicht irritieren. Bleib dann erstmal stehen, guck dir den Transporter an, was die da machen. Entweder du siehst, okay die packen ein und hauen ab, oder du siehst überhaupt niemanden, dann mach halt so langsam wie du kannst. Aber sicher dann immer wieder in dieser Handspiegel, Außenspiegel, Blinker, Nummer ab, wenn da alles safe ist. Magst du einen Kaugummi? Ja. Tschüss. Danke. Gerne, gerne. Papier nehme ich dazu. Ja. Jetzt lass dich einfach tragen vom zweiten Gang. Also push nicht, weil du auch nicht siehst, was hinter der Kurve ist. Ne? Ich bin schön locker. Ja, was will er von dir? Was steht da? Kraftstoffreserve. 90 Kilometer kommen wir noch. Was schaffen wir? Fahre ich gleich mit Thailand. -Tank. Hier siehst du wieder zwei Fahrstreifen. Der rechte geht gerade aus. Ja. Das ist wirklich zu 90% so, dass der rechte, ist wichtig, dass du nicht schaltest, mhm. Ampel. Das ist zu 90% so, dass der rechte Streifen immer gerade ausgeht. Wenn du in der Prüfung merkst, du bist aus Versehen auf dem linken, wenn du es wirklich merkst, versuch dran zu denken, dass du dich absicherst, Spiegel, Blinker und dann wieder rechts rüber. Okay. Weil wenn du auf dem linken bleibst, muss man sich irgendwann da wieder einordnen. Oder abbiegen, genau. Also das ist dann das Problem. Wenn du das verpennst, dann siehst du ja selbst, stehst du hier auf einmal links auf der Spur und musst da irgendwo... Ja. ...schwimmen fahren. raus. Das ist halt in der Prüfung komisch, wenn du dann hier auch... Beparkplatz stehst ja, aber push nicht. Der ist nicht so. Kuck, du brauchst du nicht. Kannst ein bisschen ja. bremsen einfach, aber der ist halt nicht so schnell wie du. Merkst du ja, ne? das ist jetzt so. Auch so ist. Siehst du schon die nächsten Autos, was sie machen? Ja, und dann kannst du danach handeln. So weit nach vorne schaust und siehst, die stehen da. Da kannst du auch schon Gas wegnehmen. Ja, ein bisschen näher kannst du ruhig noch. Also, so dass du ich meine, steht zwar 4 Meter Rangier Abstand halten, aber ich glaube nicht, dass der jetzt hier anfängt, seine Ladung auszupacken. Das wäre äh, spannend. <lacht> spannend! Oh, ich gucke immer auf, auf Autobahn, alles frei ist. Nicht, dass wir da drauf fahren. Und dann, das ist so ein Riesenstau. <lacht> ja, das erzählen viele Fahrsteller immer so. Was eigentlich, wenn ich in der Prüfung in den Stau kommen? Aber das ist doch gut. <lacht> Ja, eigentlich ist das gut. Das wird nur wahrscheinlich. Nicht passieren, weil man fast immer, bevor man über auf die Autobahn fährt, fährt man über so eine Autobahnbrücke oder so einen Zubringer. Ja. Dann sehen die, sehen die Prüfer normalerweise schon, dass da Stau ist oder nicht. Okay, Kann ja sein, dass vor mir der mega Riesenunfall passiert. Ich habe einmal in der Prüfung bin ich mit einem Mädchen gefahren und sie fährt so wie du, so tsch, tsch, tsch, tsch, nee. Prüfung, Autobahn, ne? Und es war so eine dreispurige Autobahn. Vor uns war ein Golf und der wollte überholen, ist links rüber gefahren, hat keinen Schulterblick gemacht und hat den daneben so hinten am Heck berührt ich ja, und dann hat das Auto sich gedreht, weil der, so, also der eine ist so gefahren, der andere ist so gefahren und der hat den dann hinten mhm. so erwischt. Ne? Und dann hat, hat er sich gedreht so links neben uns im Auto so. Äh. Und hat, hat natürlich auch große Augen gemacht und die Fahrstellerin die gefahren ist, war völlig unbeeindruckt davon, weil sie hatte ja Prüfungen, sie musste sich konzentrieren. Und ist so weitergefahren. nein. Ja, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Und hat einfach auf den warnblink dieck gedrückt. Und hat gesagt, <lacht> ist das jetzt ein Unfall? <lacht> ja, das war crazy. Ey. Der Prüfer hat auch richtig geguckt. Aber also, wir sind dann langsam rechts runtergefahren. Dem Typen ist nichts passiert. Das war alles cool. Aber das war Aber genau das halt so neben uns in der Prüfung. Auch. Vor wir sind dann ganz normal auch dann die Prüfung zu Ende gefahren und weitergefahren. Die war da völlig unbeeindruckt von dir. Die hat das so gesehen, das so, dass, weil sich das Auto so gedreht hat, war das so, so crazy. Du hast hier so einfach weitergefahren du, du, den Knopf. Also das ist mir in zehn Jahren einmal passiert. Aber so richtig im Stau gestanden nie in der Prüfung. Da fahren wir rechts Richtung Dortmund. Korrekt. Tipp nur ein bisschen die Bremse an. Kupplung brauchst du gar nicht. Aber selbst wenn du hier ein bisschen um die Ecke schleichst, ist besser, weil die Kurve ist ziemlich kantig. Ja. Gas geben, kannst du ja noch. Genau. Oh, was ist jetzt mit Stau hier? wohl, da zwei, alles frei. und die Strecke hier bis zur Autobahn ist ja relativ langweilig. Ne? Ja. Es geht einfach 50 und geradeaus. Mach das in der Prüfung so, dass du auf, auf den Tacho guckst, nach hinten guckst und wieder nach vorne. Okay. 5, 6, 7 Sekunden, dann guckst du wieder auf den Tacho, nach hinten und wieder nach vorne. Dass du da so einen so so ein Rhythmus drin hast, weil sonst fällt man hier ganz schnell in so eine Langeweile-Situation. dass man einfach so, ja, was soll ich jetzt machen? Ist halt 50. Ja. Ich glaub, und ja, und du, ja, genau, du kommst schnell auf 60 und du entwickelst so einen starren Blick. Und ja. gerade auf so Teilen wie, wie, wie, wie dieser Strecke hier, rede ich dann ja meistens mit dem Prüfer, wie geht's, was macht der Urlaub, wie geht's der Katze. Der Prüfer beobachtet dich zwischendurch. Und wenn der merkt, auf diesem langen Stück, du guckst hier gut immer in die Innenspiegel. Dann macht der, beobachtet er dich nicht eine halbe Stunde lang, weil da hinter okay. keinen Bock drauf. Der merkt dann ja, okay, du hast eine gute Beobachtung und dann ist er auch zufrieden. So kannst du dann halt, ich sag mal, Pluspunkte sammeln, weil wenn die Strecke so geradeaus geht die ganze Zeit und immer wieder da hoch, hinten, oben wieder vorne, dann ist das cool. Ist der auch zufrieden? Genau. Brems ruhig fest. Genau. Check mal hinter dir. Er schafft das locker, ne? Ja, ja, Wenn du siehst, dass der LKW hinter dir das nicht schafft, weil der so nah drauf fährt, Kannst du langsam ein bisschen weiterfahren und dann halt später bremsen? Von mir aus bremst dann auch, dass du so halb auf der Kreuzung stehst. Ja. Bevor der uns im Kofferraum sitzt. Ja. Vielleicht habe ich auch zu lange geschlafen. Heute mal lange bis nacht geschlafen. Ach du, ist gut. Ich schaffe nie vor, ich glaube, halb zwölf, zwölf, schaffe ich nie ins Bett zu gehen. Nee. mal hinter dir. Und drück ruhig ein bisschen. Weil hier hast du jetzt schon 70. Mach so. Genau. bei 70, welcher ja Gang? Wenn der Prüfer dir das Leben leicht machen will, ne, dann sagt er jetzt schon, Elena, wir wollen an der zweiten Ampel links. Warum sagt er das jetzt? Damit ich mich jetzt schon mal links Genau, damit wir jetzt schon mal probieren. Mal. Guck mal links, was da überhaupt abgeht, ob das überhaupt geht. Guck lieber in den linken Außenspiegel, weil dann siehst du, dass er da kommt. Und der hat gar keinen Bock zu warten, Siehst du das? Dann ja. zieh da einfach durch. Fahr normal weiter. Guck mal, du verlierst jetzt gerade Gas. Bleib erstmal am Gas, weil hier ist ja 70. Genau. So, jetzt ist, hat er jetzt, davon, jetzt steht er da drauf rum. Lass den Blinker an. Echt? Ja, deine Mission okay. ist ja, du willst ja links rüber. Und wie sollen das die anderen denn erfahren, weißt du? bleib am Gas, ganz normal. Jetzt fährst du und beobachtest. Und beobachte den LKW. Nee, nee, nee, nicht ausweichen. Okay. Beobachte den einfach. So. Ja, jetzt, jetzt wartet er, genau. Kann ein bisschen Gas zurücknehmen. Jetzt langsam darüber. Genau. Und lass den Blinker an. Wir sind hier schon auf der richtigen Spur. Alles ist gut. Wenn du den Blinker ausgemacht hättest, ne? ja. hätte niemand gewusst, was du überhaupt willst. Vielleicht ja. will der ja auch hier rein, keine Ahnung, aber wenn der nicht blinkt, kann ihm auch keiner Platz machen. Ja, stimmt. Das heißt also generell beim Spurwechsel und auch gleich auf der Autobahn ist das so, wenn du die Spur wechseln willst, dann musst du den anderen erstmal überhaupt die Gelegenheit geben, das zu checken. Ja. Also es ist nicht wie in der Stadt, Blinker und abbiegen. Also machen wir mal eine schöne große Kurve und dann bleiben wir erstmal hier und ein bisschen Gas geben. Genau pass auf, jetzt zeige ich dir, was. Du bist ja jetzt im dritten Gang, ne? Den mhm. Fuß nimmt ganz weg von der Kupplung. Wir fahren jetzt im dritten Gang bis 100 oder 110, keine Ahnung. Gib erstmal ein bisschen Gas, weil du merken sollst, was der dritte Gang eigentlich so kann, was man ja, ja in der Stadt jetzt nicht so macht. Guck mal, wir fahren jetzt 80, du auf ja, 120. Der dritte Gang schafft das locker, merkst du das? Ja. Schau mal in den linken Spiegel, ist da frei? Ja. Dann blink mal links. Und wenn du sagst, da ist wirklich frei, machst du so einen Seitenblick aus dem Fenster raus in den toten Winkel und dann gehst du langsam runter. Cool. Blinke aus. Du bist jetzt ja immer noch im dritten Gang, ne? Gib mal Gas, richtig Gas, ohne zu schalten. Merkst du, was da noch geht Ja. und wenn du weißt, dass das möglich ist, dann brauchst du auch keine Angst zu haben, wenn du mal auf so einem Beschleunigungsstreifen bist, dass Einmal du nicht so rüberkommst. Aber ja. du darfst in diesem Prozess, wenn du Gas gibst, wenn du dann drauf fährst, nicht schalten. Okay. Weil wenn du schaltest, nimmst du ja Gas weg, Ja. dann beschleunigt das Auto nicht mehr. Dann kriegen die Leute Paranoia, weil die denken, oh nein, ich komme nicht mehr rüber. Natürlich kommst du nicht rüber, weil du kein Gas gibst. So, jetzt drück noch mal ein bisschen drauf. Okay. Und jetzt ganz in Ruhe, Kupplung drücken und dann gehen wir direkt in den fünften Gang. Den vierten brauchst du okay. jetzt gar nicht, weil wir den dritten so beschleunigt haben. Der Gang. Cool. Müsste los und wieder ein bisschen Gas. Normalerweise hätte ich gesagt, wir fahren jetzt rechts rüber, aber weil hier rechts Autos sind ja. und du da auch den LKW sehen kannst, macht es keinen Sinn, rechts rüber zu fahren und dann kannst du hier bleiben. Jetzt ist der LKW abgehauen, hast du gesehen? Ja. Jetzt wechsel erstmal wieder rechts rüber. Genau, immer mit einem Seitenblick auf. Und Blinker wieder aus. Safe. Wenn du es jetzt leicht haben willst, beobachtest du immer, wie viele Autos hier rechts so auf die Autobahn kommen. Ja. Jetzt sind Oder auf die Kraftfahrstraße. Jetzt sind das hier so zwei Stück. Das ist egal, das stört eigentlich gar nicht. Wenn das jetzt 50 wären, die ja alle einfädeln die wollen. Die wollen, kannst du einfach links in den Spiegel gucken. Da ist nichts los und dann gehst du rüber. Guck mal, wie schnell jetzt hier nur noch ist. Ne, guck mal. Genau. Dann beobachte die Schilder weiter. Ja, kein Bock auf 100 nee. oder so. Keine Ahnung. So, jetzt steht da noch irgendwas. Überholverbot für LKWs, Ausrufezeichen, weil, was ist da? Rollsplit ja. So, 160 für LKWs. ja Vor uns der LKW fährt ganz offensichtlich 60. Ja. Guck mal, wie schnell wir jetzt fahren müssen. 80. Dass wir mit 80 nicht näher kommen, wenn der LKW, der 60 fährt. aber <lacht> hinter dir ist alles cool, ne? Ja. Korrekt. Sehr gut. Bis zu dem Schild. Je nach darfst du wieder wie schnell. Also eigentlich 130. Eigentlich 130 stimmt. 100, 120. Aber hier 120. Und jetzt kannst du ja. auch im fünften Gang einfach ein bisschen draufdrücken. Genau. So und 120 kommst du dem LKW ziemlich wahrscheinlich gleich näher. Ja. So Dann überholt man über, wenn du das rechtzeitig vorbereitest, ist, das total einfach. Guck mal links in den Spiegel, die ganze Ruhe, Da ist jemand, ja. oder? Ja. Links in ruhe links. Dann machst du einen Seitenblick und dann gehst du langsam links rüber. Blinker wieder aus. Wieder ein bisschen Gas. Das ist der einzige Trick. Okay. Und jetzt kontinuierlich immer wieder den Innenspiegel beobachten. Äh, den. So. Ja. Weil wenn jetzt jemand von hinten angeschossen kommt, der 200 fahren will, und ja. oh, das, also das geht, geht. Dann wird, ja langsam genau. Ich meine, wenn da einer richtig schnell kommt, dann sieht der dich auch. Ja. Dann musst du abwägen. So, also, guck mal, jetzt müssen wir zum Beispiel wieder rechts rüber, weil diese Lücke so groß ist dann musst du abwägen, passt das, kann ich hier rüber oder nicht. Wenn hier alles voller Autos ist, dann muss der hinter die halt bremsen, dann geht das nicht anders. So, die blinken hier vorne, nimm einfach ein bisschen Gas kurz zurück, um zu checken, was die machen. Die laufen hier rüber. Okay. Der rechts, was wird der gleich machen? Jo. Wenn du ihm dazu die Möglichkeit gibst, nimmst ja. du einfach. Das ist kein Muss. Aber es ist ziemlich korrekt von dir, wenn du kurz Gas wegnimmst und der dann deswegen einfach locker hinein kann. Auch bei 80 kannst du fünf ne? nicht ja. da rumrühren. Kannst du so lassen. und das ist gut. Siehst du, wo wir jetzt gleich durchfahren? Hm, cool. Das Auto hier hat so eine ja. Lichtautomatik. Das heißt, es macht alleine sein Licht an. Ach so. Brauchst du nicht machen. Aber wenn du es machen müsstest, wäre da links unter dem Lüftungsschlitz dein Lichtschalter. So ein, rundes, so, ja. so ein rundes Training. Ja. Bei einem Auto, das das nicht hat, musst du halt manuell jetzt einmal so klack. Okay. ein Lichtschalter. An. Meine Sonnenbrille habe ich schon abgenommen. Wir haben den Verkehrsfunk-Sicherheitshalber schon mal abgehört. Ein Staubtunnel. Perfekt. Guck mal deine Geschwindigkeit. Und dann kommen die auch sofort näher. Mhm. Ist hier, hier nicht viel zu tun? Kein Stoppschritt, kein rechts vor links. Aber wenn du in so Rhythmus da rein, reinbekommst bekommst, einfach ja. Tacho, hinten, wieder vorne. Und das immer wieder. Dann kriegst du das relativ schnell gut hin und nicht näher an hier hinkommen. Und bei der hohen Geschwindigkeit musst du da auch mal gucken. Das ja, ja. Weißt du, wie groß dein Abstand sein muss? Äh, halb äh, ja. also 40 Meter. Ja. 40 Meter ungefähr. Ja, Wenn du hier guckst, rechts. hast du ja diese Leitposten. Ja. Das sind ungefähr 50 Meter. Dann weißt du ob das passt oder nicht. Genau. Mit ihm kannst du das gleiche wieder machen. Ja. Jetzt gibst du da ein bisschen Gas. Wenn du meinst, du kannst es locker überholen, guckst du dir das ja Ruhe an. Seitenblick nicht vergessen, genau. Dann gehst du locker rüber. Blick da wieder aus. Du sehen. In der Prüfung ist wichtig, dass du dem Prüfer alleine zeigst, dass du auch diese 120 fahren kannst. Ja. Der wird nicht sagen, Helena, überhol. Der sitzt ja. da hinten einfach und guckt sich das an und trinkt Wartes. seinen Kaffee und ja. wartet. Genau. So, wenn du jetzt merkst, du kannst ihn nicht überholen, ne? Gas ein bisschen zurück, Spiegel gucken, überholen, vorgegangen anbrechen, langsam rüber, fertig. Also, die Lösung ist nicht 130. So, sondern du musst halt schauen, dass du dann dahinter bleibst. Gucken, dass das passt und dann ja. rüber gehen. Linker wieder aus. Achte ein bisschen auf deine Spur. Mhm. Und jetzt bremst du ein bisschen runter, weil die auch bremsen. Wir fahren jetzt hier in dortmund Beck und Dortmund-Hörde runter. Ja. Check einmal hinter dir, was abgeht. Dann blinkst du rechts. Wichtig mhm. ist nicht hier drauf bremsen. Sondern ganz normal weiterfahren. Dann rüber. Und jetzt, wenn du hier bist, bremst du runter. Also, 50 und dann in den dritten Gang. Jetzt ist es noch weit, 50 brauchst du so kurz vor der Kurve, aber nimm trotzdem jetzt schon mal den dritten Gang. Kupplung durch. Genau, langsam Kupplung lösen, dann kommt die Motorbremse. Und jetzt passt du deine Geschwindigkeit der Kurve an. Die Kurve ist jetzt enger, also bremst du halt ein bisschen mehr. Genau. Aber 50 ist so ein Mittelmaß. Manche Kurven gehen nur mit 40, so wie die. Ja. Langsam, genau. Manche Kurven gehen mit 70. Der zweite Gang ist cool oder der erste kommt auch wie du Ich jetzt gleich rechts weiter. Das ist der Erstmal Spiegel checken. Oh, ich meine, hier sollte kein Fahrrad fahren, aber sicher ist sicher. Direkt durch. Kein Schild innerhalb geschlossener Ortschaft rechts weiter. Mach, mach in Ruhe jetzt. Erstmal Spiegel, zack, zack. Schulter blinker dann cool. So, jetzt langsam darüber und mach das auch wieder wie beim Kreisverkehr, dass du runterbremst, den zweiten Gang nimmst zum Abbiegen. Nicht, weil du es nicht schneller kannst, sondern weil du Sicherheit brauchst. Du hast hier Vorfahrtgewehren, guckst dir in Ruhe an, roll weiter, genau. So, jetzt kannst du wieder ein bisschen Gas geben. Jetzt sind wir wieder auf der Kraftfahrstraße, außerorts. bla bla bla. Ne? immer ungefähr mit 50 und dem dritten Gang mehr. Wir brauchen jetzt auch den dritten Gang. Ja. Genau. Deswegen habe ich dir das ganz am Anfang gezeigt, ja. was der dritte mhm. Gang kann. Du kannst jetzt im Prinzip schon mental entspannen. Das wird auf jeden Fall klappen. Weil ja. du nur locker beschleunigen musst. Den halte ich dir immer zu, dass du da gar nicht reinguckst. Sondern Außenspiegel ganz in Ruhe. Und wenn du sicher bist, machst du einen Seitenblick. Ja, und dann erst wechseln. Aus. Guck mal, du bist jetzt schon bei 120. Das alles in Ruhe. Der geht aus. Jetzt in Ruhe. Direkt fünfte Gang. Und durch, rollen lassen. Genau. Wenn du wieder das jetzt gemacht hast, war schon gut. Ja. Nur noch viel zu schnell. Okay. Also äh, von, den, von, den, von den, genau, von ja. den Bewegungen genau her. Du hättest viel mehr, noch doppelt so viel Zeit gehabt. Ja. Weil das Allerwichtigste ist, dass du einen Seitenblick machst, bevor du auf die Bahn gehst. Ja. Winkel. Ja. Man denkt ja die ganze Zeit, okay, da ist keiner, da ist keiner, weil wer soll denn da kommen? Das interessiert den Prüfer Null. <lacht> Der will sehen, dass du einen Seitenblick machst, bevor du diese Bewegung machst. Und bei dir war das jetzt so gleichzeitig so, weißt du? Ja. Und wenn du dir die Zeit dafür nimmst, dann kannst du alles so Step by Step abklappern. Dann guckst du halt in die Spiegel, Blinker und siehst, ja, alles frei. Dann in Ruhe, dann legst du rechts, halt den Kopf so nach links und dann machst ja. du halt einfach so ein bisschen die Schilder. Genau. Jetzt kannst du dir gleichzeitig immer so ein bisschen um die von dir rechts Gedanken machen sind viele kannst ein bisschen Gas zurücknehmen wenn gar keines brauchst du auch gar nicht. ja, ist ja klar. so und guck mal der große ja genau ja, also ich würde nicht zu so stark bremsen das reicht schon locker aber du hast jetzt halt an ihn gedacht Ja. wenn du das nicht machst zwingt er dich an ihn zu denken <lacht> wenn du nämlich einfach so weiterfährst und denkst du ist mir doch egal er ist auf jeden Fall stärker die Lkw-Fahrer sind dann auch richtig krass, dann hauen die auf die Hut und um. kommen so rechts rüber und du denkst so, ah, da kannst du dann auch nicht hin. Ne? Aber das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist Gas wegnehmen und ihm das dann ermöglichen, dass er da reinkommt. Wir fahren jetzt erstmal die A2 Richtung Oberhausen weiter, also immer geradeaus, geradeaus, geradeaus. check kurz dein Tabo. Es geht hier voll stark bergab. Ach so. Ja, genau. Das sieht man eigentlich ich nicht, was ja. so ein Tunnel ist, aber in Wirklichkeit geht es schon so wellenmäßig hier Achso, ja, da fahren wir nicht hin. Okay, gut. <lacht> Alles gut. Ja, jetzt hast du wieder 120. Ja. Jetzt musst du dich auch eigenständig wieder darum kümmern, dass das mit den 120 passt. Genau. Jetzt den Seitenblick vorher und dann rüber. Genau. Blümke aus und dann kannst du Gas geben. Das Wichtigste ist, dass du einmal den hier machst und mach auch so einen originalen Seitenblick. Ja. Nicht so einen gefakten, der so ist. Weißt dann du, so weiß der Prüfer nicht, sind jetzt nur kurz die Locken geflogen oder ist hier was <lacht> passiert oder war das ein Seitenblick, keine Ahnung. Dann, der fragt auch nicht, der will das einfach ordentlich sehen. Ja. Und jetzt zum Beispiel musst du wieder zurückgehen, weil wir mit 120 nicht überholen können. So, ja. Dann zack, Blinker, Kopf einmal drehen, 90 Grad und dann bist du safe. Und Blinker wieder aus und dann bleibst du dran.